Irgendeine Szene, irgendwann, ne? also sowieso, aber irgendwas Story-mäßiges passiert hier. Hm. Oh. Sorry, we're late. It's okay. You got here as fast as you could. The organization claims to have their 13 darknesses. Do we believe it's true? Um, I don't know, but there's something else they keep mentioning. They're after a new seven hearts, which seems to be code for let's go bother more princesses. Well, as the original princesses of hearts, time for protecting the pure light has ended, they have passed the light to others. Our enemy must certainly be cognizant of this. If the new seven hearts is what they wish to call them, so be it. But Kyrie hasn't passed on her power. Is she one of the new seven? She must be. But still, she chose to wield a keyblade and fight with us as one of the guardians of light. Also müssen sie yeah. so oder so noch sechs finden. Yeah, not so hey, at least we tracked down Ventus. Nate's told us that he's inside Sora's hall. Super. And so did Anson the Wise in his data, so it almost certainly must be true. Okay. <lacht> oh, wow! Yeah. Ne we can rescue verzögerte. Maybe. Except Aqua's the only one who knows where he's hidden. We still have to find her first. I'll go! What? What? Is that wise? You need the power of waking, Sora. Do you have it? Uh... No? Probably not. Without that power, you are not ready to face the realm of darkness. Come on! <laughs> <laughs> What's so funny? Sorry, Master Yen Sid knows you a little too well. He said you'd try to stage a half baked rescue. Tiene... Yeah. Miší bar, miší lustig. It up. <brew> Sora, huh? I know you're volunteering because you're worried about me and Mickey. Yeah. <sighs> well, thanks, but the power of wakings important you can come to the rescue once you've got that sound fair yeah all right but be safe no reckless stunts yes sir macht eure schützenschwerter nicht wieder kaputt no not exactly he just doesn't think If only he listened to Master Yen Sid the way he listens to Riku. That would be a good start. I'm listening now. Hmm? <laughs> Very good. Sora will continue his journey to build his powers, while Mickey and Riku will focus on the search for Aqua. Yes, yes sir! sir. Alles klärchen. Also wir machen genau mit dem weiter, was wir vorher schon gemacht haben. Gut. Daumen nach oben. Währenddessen bei den Bösen. So, why are you back? Nice way to greet your old partner in crime. So, warum denkst du, dass der alte Geyser uns zurückgebracht hat? Er muss wissen, dass wir die Organisation zurückgebracht haben, als Xemnas sie leitete. fahren kümmert Xehanort nicht um dich oder mich. Für ihn waren wir nichts, als leere Husten. Die alte Organisation war die gleiche. Xehanort braucht 13 Wessel, um seine Essenz zu halten. Nicht ich. Du bist für einen andere Kuh? Please, you couldn't do it last time. You gotta play it smart, like me. That's nice yeah. What? You're not smart? Well, you heard what Marley said. I don't have to be smart. Or capable or likable or attractive. A cereal bowl would make a better vessel. Whoa now. You are way out of line. I am extremely imposing, when I want to be, which is admittedly almost never. Warum haben Sie nicht auf Welten gegangen? Seid ihr schlafen? Natürlich nicht. Ich wurde benachteiligt. Hm? Syx brachte Vexen an Bord. Sie müssen Pläne für Replikas haben. wind up toys Oh nein! No. Es so ist interessant, die Replicas alten Mitglieder sind so mehr real zu sehen. Sie ich meine, einer hat meinen Platz gestohlen. stole your spot. You're dumb as a brick. <laughs> Hardy hard Vexen's latest replicas are no mere puppets. The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. The next replica, the one crafted from Sora's memories, was real enough to join our ranks. Oh, and Vexen claims the new ones will be human in every way if he ever finishes them oh the thing is i kind of told sora and his nitwits that were ready my bad let them believe as much well, in if they think that we <laughs> have all 13 darknesses then they will panic and panic leads to a lack of preparation Yeah, totally. Why is this thing a member again? Hey now, pointing <laughs> is rude. The first six members of the original organization were all apprentices to Ansem the Wise. Yeah. And the seventh and eighth members joined thereafter. The thirteenth member was Roxas, a Keyblade wielder. So, what about you? How do you suppose I chose numbers 9 through 12? Because our hearts are uber powerful. Wrong. Well. You have been brought together for another purpose. What? So that we can rot away on the bottom rung. Oh, hi. Uh, you're yeah, in the huh? What is this organization rehash? I happen to play an important role. No one benched me. You were listening? So not cool. One must hold one's cards as long as necessary. Das ist interessant gerade. That stupid box that Zigbar claims is real but won't tell us a thing about. You'll just have to ask Zigbar that. Now then, Semnes. What is this purpose? You didn't invite us back for old times' sake you four are going to reveal your greatest secret the ancient keyblade legacy that slumbers within you okay oh diese maskenträger von vor 1000 jahren Okay, das ist interessant. So, also jetzt erst mit ein Gummijet erreichen. Alter, da waren, da waren interessante Cutscenes. So, hier haben wir die Karibik und San Fan, Franzokio? Okay. Warte, das heißt, wir gehen in die Karibik als nächstes. So, 34. Was Oh. wie? Nein. Ja, so. cool. Dann gibt mal, hm, ja, noch ein auf Magie spezialisierte Dingens wieder. Die Katzen waren richtig interessant. Ich liebe es, wenn die Story so weitergeht. Anscheinend sind die Organisationsmitglieder... Ich liebe die ganzen Katzen mit den Organisationen. Ich habe gar nichts gesehen. So ich muss mal gucken. Wer ist jetzt alles in der echten Organisation wenn ich Hey, denkst man nie gar nicht gesehen. Glücksort. Ein Reservemitglied der echten Organisation. Okay. Also die sind Nachfahre von diesen von diesen diese Typen, die hier diese Tiermasken getragen haben aus äh, boah King of Chi, dieser Film. Okay, boah, ich liebe es, wenn da sind so Sachen, die hat man natürlich nicht von den Trailern her gewusst. Ne, und jetzt droppen die ja so was und boah, richtig geil. Da ja, Machen wir hier mal irgendwas oder folgt Olympiade. geht es da oben nicht weiter. Warum kann ich mit ihnen nicht schneller laufen? es nicht. geht es irgendwie schneller, aber okay, Mickey ist echt so schnell, also da will ich noch mal machen. kommen okay, Mickey ist echt so schnell. ich dachte die ganze Zeit, ich war Mickey deswegen. Okay. What? Ich habe die frischen Kätzchen und legt sie zurück in Mickys Katzenkorb. Ich glaube, ich werde da den zwei hier einteilen, also Hey. einfach nur weiß ich nicht in den cutscenes oh. ja mach dich kaputt ja nur hat mich macht zeichnen gut ähm, kann ich mich zum schloss da porten <lacht> entschuldigung ich muss davon nur jetzt ein foto machen ne? da möchte ich gerne machen oh, ich finde ich fand die katzen gerade richtig gut ich liebe es wenn die wenn die äh, story sofort wenn die weitergeht die story das werden Sachen die man noch nicht irgendwie aus trailern so gesehen hat oh, richtig geil okay dann gucken wir mal ich muss doch dieses ding fotografieren ne? das schloss glaube ich und noch irgendwas anderes irgendwas anderes fehlt mir glaube ich noch oder Das was Tal Talfahrt falsch sprich mit deinen Freunden im Eiswasser um loszulegen. Okay, der ist immer noch da. ja von Olaf musste ich ein foto machen. and I like warm hugs. <hums> Da also ist schon beide in die Kamera gucken. Da muss ich ein Foto von einem Schloss machen. Ich auch gut, dass die ganzen Mitglieder so schockiert waren, als irgendwie gehört haben. was? Wir sind was kann man da rein. Nö. Gerade geht aber da weiter und ich habe einen Schlüssel. Ich kann halt aufmachen. das drei Waren? Alles klar. Oh, ich kann wieder. Wie sieht denn hier mit aus? Äh, das muss mal weiter hochlevelt werden. Dann weiter hochleveln, ne? Ja. diesen grünen kerl kenne ich doch Ach, davon habe ich schon ein foto gemacht cool sehr gut ich habe die mission gar nicht gesehen hat für die haben und dieser später aufgetaucht und ich habe trotzdem schon dings ja bekommen fähigkeit fähigkeit item oder was da immer ich bekommen habe eiskette oben ich anscheinend noch nicht davon schon mal einen hergestellt ich glaube nicht gut stein eiskette ich glaube ich sollte mal ein paar materialien hier kaufen und dann ein paar sachen herstellen ne? ich hoffe von den steinen ja oder splittern jeweils zehn stück Die dürfte doch was bringen oder nein eigentlich ein nicht ein. Hm. Und darum müssen wir doch hier bestimmt ein paar gute Sachen herstellen können, oder? bo sie möchte den Kauf exklusiver Items, okay. Was denn? Okay. So, jetzt muss ich mal hin und her gucken. Ne? Feuerreif. Blitzgarspange reif blitzgarspange habe ich die sachen schon Diese das nervig gemacht hier folgereif Blitzkarspange blitzgarspange habe ich schon dann ich wieder zurück zum shop haben sie irgendwie doof gemacht jetzt sagen ja die norigen fechter ohrigen sturmfächer göttliches tuch Hmm. sturmfächer und göttliches tuch Da den ohrring haben wir na ja war schon wieder haben wir das... Erledigt. Und Und noch mal diese rutschpartie machen machen wir machen wir mal. wir muss ich berg runter schlittern. Du zeigst mir den Weg, du schmeißt mich den Berg runter. Mach mal noch einmal unter mein Part. Ne gut, okay. Möchte den Fuß des bergs lang. Sammeln wir kurz die Boni, um ein möglichst hohe Punktzahl erreichen. Okay, ohne getroffen zu werden von irgendwas, ich glaube mich, ich hat schaffe. Das ziemlich gefährlich. Aber es wird. Hier sind wir gar nicht durchgefahren letztes Mal. Und drauf da. Vielleicht kriegen wir aber etwas halt was schönes, ne? Ah, den gesehen. Oh Gott, oh Gott. Ich würde gerne unversehrt darunter kommen Wär vielleicht gut. So, hier werde ich irgendwo getroffen. Pass auf! Ach man! Ja, ruhig ohne Führerschein mit diesem Ding, mit diesem Schild. <lacht> <lacht> <lacht> Stopp. Jetzt sterben wir. An C. Wir warten nur an C. Ich schätze 0 von zehn watt es schätze das bezweifle ich gut dann würde ich sagen, das war es in diesem Part ich werde dann noch hier die ruhen und Embleme wahrscheinlich dran hängen ne? und ich mache einen halbstündigen Part daraus einfach nur weil ich das Finale von rnd sage ich mal und ihr das Treffen mit der Organisation hier trennen will und ja was ist da unten das ist hat eins von diesen kirschdinger oh Gott ach man mal noch mal hier runter so. Ja, ach das ist das Labyrinth okay. das ist das? Ach, jetzt kommt man jetzt kommt man bestimmt an diese eine Truhe ran in diesen Labyrinth. warte mal holen wir uns noch. Ach, schon so viel Zeit muss sein ich ja nicht extra aufs machen ja wir gehen wir wissen es gut ich glaube die nächsten beiden Welten werden die letzten sein also das heißt wir nähern uns zu dem Finale also dann geht es einmal sozusagen den Filler mehr oder weniger hier hinter uns, die Filler welten und dann geht es ja offiziell weiter. Mit ihr ist schon der Story, was der beste Teil an king Hearts ist. So, wo war das jetzt noch mal? Irgendwie kriege ich das nicht so hin in diesem Spiel. So, der den gesehen. Gut gemacht, ne? Ach, da musste man irgendwie so hingehen mit der Schiene. Okay, alles klar. Ich sagen, ich suche jetzt hier die, die Dingen, die Drohen und glücksembleme Und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht im nächsten Part, wo wir dann zur Karibik gehen, nehme ich an. Ja, ich glaube schon, ne? begleitet mich neue kurz raus okay gut zum speicherpunkt bitte und dann wenn es geht raus Gut, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns ja nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. See, yes, let's see. Nice pick. Hey. How's this? I'll help you find the next one.